Genau, so ungefähr funktioniert das auch. Äh, genau. Ähm, ja, mit Witz zu starten ist ganz prima bei diesem Thema, was doch ein bisschen experimentell ist. Nämlich mit der Technik äh, von morgen in einem wunderbaren Vortrag heute. Und es geht um Brain-Computer-Interfaces. Das ist das lustig blinkende Ding auf meinem Kopf, was gerade ähm, lustige Dinge misst. Und ja, es blinkt seitlich, das siehst du nicht so. Es ist eine leichte, subtile, blaue LED, die zeigt, dass irgendwas passiert. Und äh, genau, ich erkläre euch, wie es funktioniert, was es da so gibt, warum ich mir gedacht habe, dass sowas vielleicht ganz lustig sein könnte und was man davon überhaupt so halten darf oder sollte. Genau, wie funktioniert es überhaupt? Äh, das Ganze ähm, ist mit, funktioniert mit EEG. Ähm, ja, ausgesprochen ist das das wunderbare Wort Elektroenzephalographie. Ähm, das in einem äh, Wort zu sagen ist noch schwierig genug. Und wie funktioniert das Ganze? Man misst die Spannungsschwankungen auf der Kopfhaut. Es gibt dort verschiedene Potenziale aufgrund von Zellaktivität und die kann man mit sensiblen Messgeräten jedenfalls irgendwie aufzeichnen und die dort entsprechenden Frequenzen kann man interpretieren und das wird auch häufiger mal gemacht, auch in der Medizin. Allerdings kann man die medizinischen Sachen nicht vergleichen mit so einem Ding, wie ich das gerade auf dem Kopf habe. Es gibt verschiedene Zonen auf jedem Kopf, die verschiedene Identifikationsnummern und Namen haben die verschiedene Bereiche im Gehirn widerspiegeln, die auch dementsprechend verschiedene Daten ähm, auslesen lassen. Äh, das EEG ist eine nicht-invasive Messmethode. Es gibt noch andere Methoden, wo Leuten halt irgendwelche Elektroden äh, direkt am Gehirn, an den entsprechenden Nervensträngen implantiert werden. Das kann bei Patienten notwendig sein, weil dort dann medizinische medizinischer Notwendigkeit sowas besteht. Ihr kennt es vielleicht aus den Nachrichten, es gibt Leute, die künstliche Sehorgane haben, die auf sowas basieren. Es gibt Leute, die dann irgendwie was haben mit den Ohren, was dann verbessert wurde oder generell andere äh, Dinge, die sowas notwendig machen. Das hier ist nicht invasiv, das heißt, ich kann es einfach abnehmen und habe dadurch keine Schäden, hoffentlich. Äh, außer vielleicht so einen kleinen Abdruck. Äh, was ist die Hardware? Gerade habe ich ein Neurosky Mindwave Mobile auf. Äh, es ist ein Produkt für den consumer -Markt. Ähm, Es ist noch einigermaßen erschwinglich. Es misst aktuell die FP1-Position, das ist die linke obere Stirn. Und äh, linke obere Stirn, fp äh, 1 das ist das sogenannte 10-20-System, was ja, die gesamte Kopfhaut in verschiedene Bereiche in prozentuale Anteile unterteilt. Und es ist irgendein ein wissenschaftliches System dahinter, angeblich. Und ähm, ich habe ein, genau, ich muss angeblich mal wieder mal sagen, ähm, weil in den drei Tagen, vier Tagen, wo ich das Produkt jetzt habe, ähm, gibt es noch nicht so viel, was ich persönlich reproduzieren kann. Was kommt hoffentlich noch? Es gibt einen Referenzmesspunkt am linken Ohr. Das ist so ein wunderschöner Ohrclipser. er tut auch nicht weh. Und ähm, das Tolle daran ist, es hat Bluetooth und darüber überträgt... Ja, alles ist besser mit äh, Bluetooth. Und äh, Bluetooth ist halt eine wunderbare Möglichkeit, mit seinem Smartphone zu connecten. Es gibt einige lustige kleine Minispiele, wo man Zombies töten kann durch Augenaufschläge. Ähm, ja, es ist halt für den Konsumermarkt gemacht. Man kann alles irgendwie verwerten und ähm, da sind viele Entwickler ziemlich fleißig, dann halt auch Zombies mit Augen Augenaufschlägen zu töten. Ähm, das Ganze hat 8 Stunden Akkulaufzeit mit einer AAA-Batterie, äh, was eigentlich recht ordentlich ist, ich glaube immer noch auf der ersten Batterie und ähm, mit Akkus sollten ähnliche Ergebnisse erzielbar sein. Die Vor- und Nachteile von so einem Ding. Ähm, es ist vergleichsweise günstig mit 155 Euro. Ähm, vergleichsweise günstig, daher, es gibt ähm, Consumer-Produkte, die halt so bei 500, 600 Euro anfangen und generell ist natürlich das Ende offen. Wenn man so ein medizinisches EEG haben will, was wirklich aussagekräftig ist, ähm, zahlt man deutlich mehr. Es äh, sind trockene Sensoren. Normalerweise braucht man so eine Kontaktflüssigkeit auf dem Kopf. Ähm, das ist für den Alltagsgebrauch recht unpraktikabel, wenn man sich dann jeden Morgen erstmal die Sensoren positionieren müsste. Und ähm, für mal eben ist das dann auch nicht wirklich in Frage kommt, weil die können einfach verrutschen und dann die ganze Zeit es irgendwie feucht zu halten mit so einer komischen ja, Kochsalzlösung. Das ist auch nicht immer so toll. Und äh, das Ganze liefert Rohdaten. Das heißt, ich kann per Bluetooth über so eine serielle Bluetooth-Schnittstelle einfach die Rohdaten abgreifen. Das Protokoll ist offengelegt. Das heißt, jeder kann selber damit rumbasteln. Es hat eine integrierte Auf Auswertung, ähm, die positiv und negativ zu betrachten ist. Also liefert es Rohdaten über die Aufmerksamkeit, Konzentration und Entspannung. Äh, das Problem daran ist, die Algorithmen dafür liegen nicht offen. Das heißt, es könnte irgendwas sein, es könnte Zufall sein, es könnte was dran sein, man weiß es einfach nicht. Äh, noch ein Nachteil ist die begrenzte Anzahl an Sensoren. Es ist aktuell halt nur FP1, was gemessen wird. Das ist nur ein sehr kleiner Teil des Gehirns und äh, darüber ist es halt nicht möglich, komplexe Dinge wirklich zu analysieren, die halt vor Dingen in den hinteren Regionen des Gehirns sich abspielen. Alternativen. Ähm, es gibt natürlich andere EEG-Formen, zum Beispiel Medizin für EEG. Die sind äh, teuer, aber wissenschaftlich. Das sind dann meistens diese Kappen, die man so kennt, die einem dann übergezogen werden mit etlichen Sensoren drin, die auch die ganze Kopfhaut halt abdecken, aber das kann man sich als Privatperson nicht mal ebenso leisten. Und dazu muss man die ganze Auswertung halt auch übernehmen. Dann gibt es noch eine andere Alternative von einem Hersteller, der quasi direkt zu dem Hersteller, den ich gerade nutze, konkurriert. Das ist von Emotiv das Epoch. Das kostet ungefähr 500 US-Dollar, inklusive so eines Developer-Kits. Es hat vier, 14 Elektroden, was deutlich mehr ist als das, was ich jetzt habe. Und äh, noch ein Gyroskop dazu, ist allerdings feucht. Das heißt, ich müsste irgendwie die ganze Zeit irgendwie sehr, äh, so, ja, so eine Kochsatzlösung drauf tröpfeln, damit die Sensoren weiterhin Kontakt haben. Und äh, das war mir dann irgendwie schon ein bisschen zu aufwendig. Ähm, es braucht mehr Vorbereitung dadurch, dass du halt die Sensoren feucht halten musst. Und ähm, dafür bietet es dir viel mehr Möglichkeiten, weil es deutlich mehr Sensoren an dem Schädelplatte hat. Vorne wie hinten und dadurch kann man mehr ja, herausfinden, was so Frequenzen angeht. Und es ist äh, leider proprietär, das heißt, man kann nicht direkt darauf zugreifen mit einer Serie Konsole, sondern man muss diese SDK kaufen, die wiederum Geld kostet, aber in den 500 US-Dollar enthalten ist. Also man kann das Headset auch alleine kaufen für 299 US-Dollar, aber ähm, ja. Warum habe ich das jetzt gekauft? Das ist eine Frage, die haben mir jetzt viele Leute schon gestellt und hielt mich viel mehr oder weniger ziemlich bekloppt was total in Ordnung ist. Äh, das Tolle daran ist, an diesem... Hm? Die ja, die Job-Test kann man hoffentlich irgendwann messen. Äh, nicht mit diesem Gerät, denke ich mal. Äh, Bluetooth ist fast überintegriert, das heißt, ob ich jetzt irgendwie eine Android-App schreiben will, das Ganze auswertet, irgendwann vielleicht mal eine iOS-App, falls ich irgendwie mal auf den Trip komme, oh. Apple-Produkte <lacht> ja. äh, zu kaufen. Äh, oder halt auch irgendwie... Äh, für jeden beliebiges anderes Betriebssystem kann ich halt, dadurch, das Bluetooth fast überall verfügbar ist, äh, vielleicht sogar auf die, weiß ich nicht, ähm, dort eine Applikation schreiben, <lacht> die halt äh, das auswertet. Äh, trockene Sensoren bedeuten weniger Aufwand für mich. Äh, ich persönlich hatte nicht viel Lust, irgendwie, wenn ich so ein Ding benutzen will, erstmal aufwendig 10, 15 Minuten dran zu sitzen, Sensoren auszurichten und zu gucken, wie ich jetzt jeden Sensor mit so vielen Lösungen beträufle, dass es dann ordentlich Kontakt hat. Und äh, es ist vergleichsweise günstig. Also 155 Euro sind jetzt nicht so günstig für einen äh, Studenten, aber man kann es sich noch erlauben. Und die Dokumentation äh, war überzeugend. Das heißt, ich hatte direkt Protokollspezifikationen, Wie läuft das Ganze ab? Ähm, was ich sehr positiv fand, so als Entwickler auch. Ähm, die integrierten Algorithmen für Konzentration und Aufmerksamkeit ähm, passen persönlich auch in das Konzept, was ich nachher nutzen möchte, was ich gleich noch vorstelle, weil ich habe mit dem Ding ja auch irgendwas vor. Ich möchte es nicht nur ohne Grund aufhaben wird auch, glaube ich, mit der Dauer über mehrere Stunden unbequem. Äh, was passiert nun? Ich persönlich möchte Auswertung von vorhandenen Daten machen. Das heißt, ich möchte gucken, wie ähm, ja, wie verhält sich ähm, die gemessenen Daten, wenn ich lerne, wenn ich arbeite, wenn ich irgendwie Sport mache, wenn ich irgendwie einfach auf meinem Bett liege und nichts tue. Was passiert, wenn ich ein Buch lese? Kann ich da irgendwas ablesen? Ist da vielleicht irgendein Wert, der sich besonders ändert? Gibt es irgendwelche Indizien dafür, dass sich bestimmte Emotionen irgendwo abbilden? Und ähm, Mal gucken, was dort im Rahmen ist, was im Rahmen des Machbaren liegt. Und besonders interessant wird es dabei mit den integrierten Algorithmen, die halt sowas wie Konzentration und Aufmerksamkeit und Entspannung halt direkt rauslesen lassen. Das Ganze kann man natürlich im, äh, ja, um ein Buzzword zu nennen, Big Data-artig äh, verknüpfen mit anderen Sachen wie Standort, Tageszeit und weiteren Sachen wie zum Beispiel Wetter, um zu gucken, gibt es vielleicht Tage, an denen ich vielleicht aufmerksamer bin. Gibt es vielleicht irgendwelche Standorte, an denen ich massiv unglücklich bin? Gibt es vielleicht irgendwas, was mich massiv produktiv macht? Und es wäre interessant zu wissen, wo sowas ist. Ähm, Optimierung, dank Auswertungen, wie gesagt, den Tagesablauf vielleicht äh, ja, besser planen, äh, Erholung schaffen. Vielleicht ist es ja so, dass wenn ich morgens um 8 Uhr aufstehe, ich am fittesten bin. Ich aber, wenn ich morgens um 6 Uhr aufstehe, ja ziemlich äh, kaputt bin und den Tag nicht so glücklich überlebe. Ähm, generell, die Idee ist halt, Lebensqualität zu verbessern. Ähm, weil es auch anderen Leuten vielleicht helfen kann, dort ähm, einen Schritt weiter zu kommen. Und ähm, das Ganze soll natürlich nicht nur auf die Daten von irgendwelchen anderen Dritten beruhen, sondern ich möchte gucken, dass sich vielleicht Emotionen abbilden lassen, gucken mit innerhalb von Studien, wie kann es sein, dass Leute vielleicht was Positives fühlen, was Negatives fühlen, wie sieht man es an den Graphen, die dort äh, aufkommen. Und ähm, man kann relativ einfach aus den Rohdaten Dinge wie einen Augenaufschlag extrahieren. Das geht relativ einfach. Vielleicht kriegt man auch den Puls darüber raus weil sich die, ähm, ja, die Graphen zumindest äh, in Zyklen relativ eindeutig ändern. Äh, das sieht man nämlich nur auf der Windows-Software aktuell. Und was ist jetzt? Äh, ich bitte alle Leute zu hinterfragen, zu kommentieren und mitzumachen, wer Lust hat. Ähm, das Ganze ist als ja, Person alleine relativ schwierig zu realisieren. Ähm, alleine hat man meistens weniger Ideen oder weniger Anregungen. Und es ist cool einfach zu hinterfragen, beth dieses Produkt zu Tode? Und ich hoffe da auf viel, viel Feedback, weil äh, ich würde gern wissen, ob irgendwas dran ist, ob es wirklich was tut oder ob es Humbug ist oder Schabernack. Und von daher hoffe ich auf die Mithilfe von euch allen herauszufinden, was jetzt daran ist, Gehirnwellen zu lesen oder generell irgendwas aus dem Gehirn. Dankeschön. Wir jetzt also stressen und erschrecken und äh, das haben wir jetzt mal ausprobiert. Das. <lacht> Nein. Ich kann dir zeigen, wie es aussieht. Also, ähm, ich kann euch zeigen, wie es aussieht äh, in einer offenen Python-Library, die dafür geschrieben worden ist, die persönlich ziemlich schlecht gemacht ist, finde ich, aber sie ähm, kann immer neu geschrieben werden. Genau. Ähm, ich sehe hier lustige Werte. Ähm, das sind die Rohdaten, die das Gerät aktuell liefert. Ich weiß noch nicht, wer auf die Idee gekommen ist, das Pure signal level zu nennen, weil es doch eine recht komische Bezeichnung ist. Es zeigt die direkten Werte an, die das Gerät übermittelt. Die Windows-Software dazu, ich habe leider keinen Windows-PC zur Hand, zeigt noch ein paar mehr Graphen, da kann man zum Beispiel in so einem Minigame Tonnen zum Explodieren bringen lassen, wenn man konzentriert ist. Und ähm, ja, Angeblich soll ich aktuell sehr entspannt sein und so mittelfristig äh, aufmerksam. Die Werte berechnen sich so, der Hersteller sagt offiziell, Werte zwischen 0 und 20 heißt, erniedrigt ja, erniedrigt oder wenig, ja, wenig Aufmerksamkeit, wenig ähm, Meditation und ähm, erhöhte Werte sind halt so zwischen 80 und 100. Was man dafür geben kann, ob es wirklich stimmt, ich weiß es nicht. Es gibt durchaus Situationen, wo einige Leute es hier noch auf hatten, wo es einigermaßen gestimmt hat. Allerdings jetzt will ich sagen, dass ich nicht wirklich entspannt bin und eigentlich doch recht aufmerksam was absolut nicht stimmen kann, meines Erachtens nach, weil vielleicht kann man irgendwie einen Modus finden. Ich brauche immer Bluetooth-Link, brauch Bluetooth dass es liest. Okay. Ist das die gemacht? Also ja, also ich kriege es über diese Library einmal pro Sekunde hin. Ich weiß nicht, ob es an der Library liegt oder an dem Gerät, das muss ich noch evaluieren. Haben Sie denn alles Nein, aktuell nicht. Wo hast du den Input? Nein, das ist nur die Referenzspannung. Also er braucht halt irgendwie, um Spannung zu messen, irgendeinen Referenzpunkt, das ist wohl das Ohr. Aber ich habe keine Ahnung von Elektronik, deswegen. Willst du dich damit in die Öffentlichkeit ähm, Ja, ich habe vor, irgendwann mal, ähm, wenn ich irgendeine Software geschrieben habe, die alles mitloggt, einfach mal eine Woche lang damit rumzulaufen, <lacht> ähm, gucken, ob ich das schaffe. Das ist, glaube ich, auch eine persönliche Herausforderung. Und äh, das wäre auch interessant. Das wäre auch interessant. <lacht> <lacht> <lacht> du kannst gerne eine Kamera dran montieren, wenn du möchtest, Nico. Ähm. Also ich habe es vor, einfach mal eine Woche damit rumzulaufen, so viele Daten zu sammeln, wie ich äh, nur kann, gleichzeitig zu gucken, wie ich mich wo fühle, so ein bisschen zu gucken, äh, wo ich wann an welchem Standort war, einfach mal die Daten danach zu haben, um sie zu analysieren, wann und wie, wo ich das mache, das muss ich noch mehr ja, Ausschau drüber halten, weil ich erstmal die Software schreiben möchte und mal gucken möchte, ob es überhaupt ja, Hand und Fuß hat, das, was jetzt da so rauskommt an Werten. Wenn du mir einen Tränensensor bastelst, gerne. Ja, das nimmt aber nicht wirklich Emotionen auf das nimmt um, nur Erregung auf. Genau, das äh, misst ja, halt ja. diesen Spannungsdifferenz. Ja. Wenn sonst noch Fragen sind, ihr dürft gerne auch mal damit spielen oder es aufsetzen oder was auch immer. Ähm, Nehmt es auseinander nochmal, der große Appell, macht damit... Äh, Prüft, dass es nicht plausibel ist, prüft, dass es Humbug ist oder findet heraus, dass es toll ist. Ich freue mich darüber, ganz, ganz viel Feedback und ganz viel Spielerei damit, weil ich möchte herausfinden, ob das jetzt so ein AstroTV-Shop-Produkt ist oder äh, ob es einigermaßen wissenschaftlich fundiert sein kann. Danke.